Wie kann ich Zoom für meine Lehrveranstaltung einsetzen? Dazu möchte ich in diesem Video sechs Möglichkeiten vorstellen. Gut, starten wir mal mit dem ersten Punkt, wenn Sie also jetzt Zoom didaktisch einsetzen wollen als Whiteboard in, in Ihrem Kurs. Die Teilnehmenden müssen sich natürlich erstmal eingeloggt haben. Das funktioniert in Zoom so, dass Sie dort eine Meeting-ID zum Beispiel per E-Mail verteilen und die Leute können sich dann einloggen. Das ist eigentlich alles äh, ziemlich selbsterklärend, wenn man da in diesem kleinen drin ist. Wenn dann die Teilnehmenden sich hier eingefunden haben und Sie möchten jetzt gerne mit Ihrer Präsentation beginnen, dann geht man hier unten ganz einfach auf Bildschirm freigeben und kann dann auswählen, welche, welches Fenster von denen, die man geöffnet hat, man zeigen möchte oder eben dieses Whiteboard. Wir starten mal mit dem Whiteboard und dann gehe ich hier unten auf Teilen. Und dann bekomme ich eben hier so eine weiße Fläche. Man sieht jetzt, ich habe hier vorhin schon jede Menge Sachen rumgemalt. Das löschen wir einmal. Alle Zeichnungen löschen. Und dann können wir jetzt hier eben beginnen, irgendetwas zu zeichnen oder zu erklären. Je nachdem, entweder wenn wir das frei zeichnen wollen, können wir hier das benutzen mit verschiedenen Möglichkeiten. Oder wir können auch Textfelder eintragen und dann eben entsprechend hier Sachen hinschreiben und so dieses Whiteboard so füllen, wie wir eben eine Tafel füllen würden, wenn wir jetzt im Unterricht eine Tafel verwenden würden. Das Schöne ist, dass nicht nur Sie als Dozent oder Dozentin hier Drauf schreiben können sondern sie können auch jeden teilnehmenden jeder teilnehmende kann auch dort zeichnen und das müssen sie auch gar nicht besonders freigeben. das ist die voreinstellung dass also jeder einfach hier mitzeichnen kann sie können also darum bitten etwas einzuzeichnen etwas zu ergänzen und so weiter und so fort und sie haben halt auch als host die möglichkeit dass dort immer angezeigt wird welche person das gerade gezeichnet hat das kann man also dann gemeinsam hier das whiteboard füllen und ähm, sozusagen gemeinsam etwas erarbeiten. Wenn Sie möchten, können Sie natürlich auch hier noch ein paar andere Möglichkeiten nutzen. Man hat hier so Stempel, bei denen man hier bestimmte Formen einfügen kann. Könnte man zum Beispiel die Studierenden bitten, etwas zu markieren. Und so weiter und so fort. Dann gibt es ein Radiergummi, wenn man etwas wegmachen möchte, was man dort eingetragen hat. Oder man kann auch insgesamt alles löschen. Dann kann man auswählen, ob man alle Zeichnungen löschen möchte oder nur die, die man als Host also als Ersteller dieses Meetings selber ge gezeichnet hat, oder eben nur die Zeichnung der Zuschauer. Also mit Zuschauer sind eben die Teilnehmenden des Kurses gemeint. Wenn man jetzt ein schönes Tafelbild erstellt hat und gemeinsam etwas erarbeitet hat, kann man es am Ende hier mit abspeichern und hat es dann als Bilddatei, was man dann eben entsprechend mit den Teilnehmenden dann teilen kann. Okay, ich stoppe einmal. Diese Möglichkeit, diese erste Möglichkeit, gehe wieder zurück ins Meeting und dann kommen wir einmal zur zweiten Möglichkeit, wie kann ich jetzt Zoom als Smartboard verwenden. Beim Smartboard ist ja die Idee, dass Sie etwas zeigen, zum Beispiel eine PowerPoint-Präsentation und dann zusätzlich da drin auch noch Markierungen oder Zeichnungen vornehmen können. Und das funktioniert eigentlich genau so wie das Whiteboard auch. Wir gehen hier also auf Bildschirm freigeben, wählen dann die Präsentation aus, die wir hier zeigen wollen. Ich gehe jetzt mal wieder auf die... Präsentation, mit der ich gerade begonnen habe, dieses Video hier. So, und dann kann ich jetzt meine, meinen Vortrag halten, ich erkläre, um was es hier geht in der heutigen Lehrveranstaltung und dann kann ich eben auch dort wieder Hervorhebungen ähm, vornehmen. Und zwar funktioniert das so, wenn man hier auf die Taskleiste geht ähm, von Zoom, dann hat man hier die Möglichkeit, auf kommentieren zu gehen. Und dasselbe können genauso wie beim Whiteboard auch hier wieder auch die Studierenden tun. Das heißt, Sie können jetzt hier gemeinsam wieder über diese Leiste, genauso wie wir es gerade im Whiteboard gesehen haben, gemeinsam Dinge markieren, die Sie besonders wichtig finden. Oder Sie können die Studierenden zum Beispiel bitten, doch die Stellen zu markieren, zu denen Sie noch Fragen haben oder Ähnliches. Gut, soweit zum Einsatz als Smartboard. Auch hier stoppe ich wieder. Den, äh, die Freigabe des Bildschirms, bin dann wieder ganz normal im Meeting. Und dann kommen wir zum dritten Punkt, das ist die Diskussion im Plenum. Also wenn wir jetzt hier mit unseren Teilnehmenden die Sachen, die wir präsentiert haben, gemeinsam diskutieren wollen, dann gibt es dafür zwei Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist natürlich die ganz normale, mündliche Diskussion. Das wäre so also die klassische Anwendung von so einem Zoom-Meeting. Dafür können Sie hier unten sagen, ob ihr Kamera ein oder ausgeschaltet sein soll und hier können Sie Ihr Audio einschalten. Es macht also Sinn, gerade bei größeren Gruppen das Audio standardmäßig erstmal ausgeschaltet zu haben und dann, wenn man mündlich etwas beitragen möchte, kann man eben entsprechend hier sein Audio, also sein Mikrofon dann einschalten. So, dann gibt es noch die Möglichkeit für die Teilnehmenden, wenn sie an der Diskussion sich beteiligen wollen und sie haben eine größere Gruppe und wollen das moderieren, dann können die Teilnehmenden auch die Hand heben. Ich mache das mal vor auf meinem Handy und zwar hebe ich jetzt mal hier als Teilnehmer die Hand. Dann sehen Sie jetzt hier oben rechts, dass die Hand gehoben wurde. Kann ich also als Host jetzt sehen, okay, die Person möchte einen Beitrag leisten und kann sie dann entsprechend dran nehmen oder dazu ermuntern, jetzt ihren Beitrag zu leisten. Die Hand kann dann von der Person wieder runtergenommen werden oder auch ich als Host kann die Hand runternehmen, wenn der Beitrag erbracht wurde. Soweit zu den Gruppendiskussionen in der im Zoom-Meeting. Jetzt kommen wir zum vierten Punkt, das sind die Gruppenarbeiten. Auch Gruppenarbeiten kann man hier in Zoom wunderbar umsetzen und zwar gibt es dazu einen besonderen Punkt, wenn man hier unten einmal auf mehr geht, das sind die Breakout Sessions. Breakout klingt erstmal so nach irgendeinem Exit-Game oder sowas, aber damit ist einfach nur gemeint, dass man sozusagen Untergruppen, also Gruppenräume bildet. Wenn ich hier drauf gehe, kann ich jetzt sagen, Okay, welche Räume sollen hier gebildet werden und welche Personen sollen da rein. Ich habe das jetzt eben schon mal testweise gemacht, deswegen schließe ich das einmal. Und wenn Sie dann eine neue Session hinzufügen, können Sie dann immer sagen, welche Leute in welcher Breakout-Session, also in welcher Untergruppe, einsortiert werden sollen. Sie können das allerdings auch automatisch machen, sodass das also zufällig dann verteilt wird. So, und da gibt es jede Menge Einstellungsmöglichkeiten. Entweder macht man das so, dass die Teilnehmer dann direkt selber in die Räume zugeordnet werden. Oder auch so, dass die Teilnehmenden da erst noch zustimmen müssen. Das Prinzip ist jedenfalls, dass Sie eben die, die, Ihre Teilnehmenden aus Ihrem Kurs in verschiedene Untergruppen einteilen. Dort können die Leute dann Gruppenarbeiten oder Ähnliches durchführen. Und Sie als Host, also als eben, ähm, Dozent hier in dem Kurs, können dann auch in die verschiedenen Gruppenräume reinschauen, können die Gruppen bei Ihrer Arbeit unterstützen. Wenn die Gruppenarbeitsphase dann beendet ist, kann man das dort dann zentral gesteuert beenden und die Leute kommen dann wieder zurück in den Gesamtraum, um eben die Veranstaltung fortzuführen. Dann gibt es auch die Möglichkeit, dass die Studierenden die Ergebnisse, die sie in diesen Gruppenarbeiten erarbeitet haben, auch wieder im Plenum präsentieren. Und das ist eigentlich nichts Neues. Und zwar ist das wieder dasselbe, worüber wir schon gesprochen hatten. Diese Bildschirmfreigabe hier unten ist nämlich nicht nur für die Dozentin oder den Dozenten möglich, sondern auch alle Teilnehmenden können ihren Bildschirm freigeben. Das heißt, wenn man die Studierenden gebeten hat, in der Gruppenarbeit ähm, etwas zu erarbeiten, zum Beispiel auf einem Whiteboard, also kurzer Einschub noch zu diesen Gruppenräumen, diesen Breakout-Rooms, die Studierenden können dort genauso wie wir auch in dem Gesamtmeeting ein Whiteboard nutzen, können ihren Bildschirm freigeben, also haben da alle Möglichkeiten wie auch im normalen Meeting. Und wenn Sie diese Ergebnisse dann eben präsentieren wollen, dann können die Studierenden ganz einfach hier auf Bildschirm freigeben, in ihre Anwendung gehen und können dann der Gesamtgruppe die Ergebnisse präsentieren. Das ist also eine sehr einfache Möglichkeit, da gemeinsam sich die Ergebnisse anzuschauen. Und der letzte Punkt, auf den ich ganz kurz noch eingehen möchte, ist, Sie können auch Ihre Sprechstunde oder eine Beratung über Zoom organisieren. Und zwar die einfachste Möglichkeit wäre natürlich ein ganz normales Zoom-Meeting einzurichten und die Leute dort zu beraten. Eventuell würden dann eben alle anderen, die mit im Raum sind, auch diese Beratung mitbekommen. Wenn man jetzt aber Leute einzeln beraten möchte, gibt es dafür eben auch nochmal eine spezielle Möglichkeit. Und zwar kann man auch sogenannte Warteräume einrichten. Wenn ich jetzt hier also auf Meeting planen gehe, dann haben Sie die Möglichkeit, hier Ihr Meeting zu planen mit datum und so weiter und so fort und hier bei den erweiterten optionen unten können sie eben angeben ob der warteraum freigegeben werden soll oder nicht beim warteraum ist es so dass die ähm, leute die im warteraum sind sich nicht gegenseitig sehen sondern erst wenn sie sozusagen ins meeting dann reingenommen werden eben mit ihnen dann sprechen können sie können dann ihre sprechstunde abhalten und können dann eben nach und nach die studierenden ähm, in dieses meeting reinnehmen und die leute beraten so, das waren jetzt diese sechs Möglichkeiten, die ich hier vorstellen wollte. Viel Erfolg bei der Anwendung!